Okay, ich werde hier mit Helmut Beer, getroffen aus den Grazer Linux-Tagen, der berühmten Linux-Persönlichkeiten Frisch aus Weiz. Herr Bär, können Sie erzählen, was Sie machen oder was du machst? Wir sind Ja, ich bin Lehrer am Gymnasium in Weiz. Ja. Bin dort seit 1983 Kustos für Informatik. Das heißt, ich habe die ganze Computerentwicklung mehr oder minder mitgemacht von Anbeginn an. Von Beginnend mit CPM-Betriebssystemen, wo es noch lange keine IBM-Rechner gab. Die kamen erst Mitte der 80er Jahre. Also dort die ersten Rechner haben wir angeschafft haben. Ja, ein Einzelplatzrechner. Dann ging es daran, um sie zu vernetzen. Dann haben wir Novell-Netzwerke gehabt. Und ja, das war dann irgendwann einmal sehr unbefriedigend, die ganze Geschichte. Es gab also ein Novell-Netzwerk. Dann gab es bereits einen Webserver. Es war sehr schwierig, die ganzen Benutzer zu warten dem einen System einmal alle Benutzer einspielen, auf dem anderen System wieder Benutzer einspielen, dann irgendwo ein Passwort ändern, musste dann mhm. doppelt Passwörter ändern und so weiter und so fort. Äh, und dann war eben das Ziel, das Ganze irgendwie zusammenzuführen und dort bin ich dann eben quasi auf Linux-Server gestoßen. Beziehungsweise ich war so vermessen, einmal im Sommer 2003 weiß ich noch ganz genau, zu sagen, ich mache mir jetzt meinen eigenen Linux-Server. Du hast damals schon Erfahrung mit Linux gehabt, selber? Insofern Erfahrung, als wir seit 1997, einen eigenen Webserver in der Schule haben. Da gab es in der Steinmark ein Projekt vom Land her, dass jede Schule, die mhm. wollte, einen ja. Linux-Server vom Land gesponsert bekam. Und das waren also die ersten Erfahrungen eben hier mit dem Webserver. Den haben wir gleich umgekrempelt und so weiter und so fort. Dass also er sehr viel da herumgearbeitet. Und dann, eben wie gesagt, war also es vermessen. 2003, sagen wir zu sagen, nach einem Novell-Server-Crash, muss ich dazu sagen, ja, das war ja. alles kaputt. Jetzt ist sowieso alles neu zu machen. Jetzt mache ich gleich was Gescheites. Und setzen hin und machen einen Linux-Server. Den ganzen Sommer herumgebastelt und im Herbst bin ich dann auf Slicks gestoßen das ist ein Projekt einer Tiroler Gruppe und habe dann einfach zwei CDs aus dem Internet heruntergeladen, die installiert und somit hatte ich wirklich ja, ab 2003 im Herbst einen eigenen. Fileserver server basierend auf Linux. Den das hast du dann in deiner Schule gleich eingesetzt? habe ich gleich eingesetzt, das war dann mein Fileserver. server okay. Und dieser Fileserver konnte allerdings nur Windows-Clients anbieten. Ich war nur ausgelegt ja. für Windows-Clients, als Domänencontroller. controller Und das war dann für mich im... Äh, nicht befriedigend. Ja. Ich dann eben, ja, ich wollte unbedingt meine Linux Clients, die ich schon immer hatte, mhm. eben auch an diesen Server anbinden. Das heißt, du hast schon immer in der Schule Linux Clients gehabt? Immer nicht, aber ja. also schon und, vor dem ja, schon. Also Anfang der 2000er Jahre mhm. irgendwo haben wir schon Linux Clients gehabt. Ja. Also immer schon im Dual Boot. Äh, und ja, und dann ging es also darum, die wirklich auf einen Fileserver hinzubringen, mhm. egal von welchem Betriebssystem er sich einloggt, sollte ja. er auf dieselben Daten zugreifen können. Und das hat dein Server dann können. Das hat er noch nicht gekonnt, mhm. der Slick-Server, der, Slick -Server, der ja. konnte das nicht und aus diesem Slick-Server heraus haben wir den Server für die entwickelt. Ja. Und das ist jetzt ein windows domänencontroller controller der eben sowohl die windows Clients als auch die linux Clients wunderschön an das System anbindet. Die Schüler haben also Zugang auf ihren Datenbestand am file